Ich verrate aber, ich freue mich drauf, Sie in diesem wundervollen Internet zu treffen. Auf Wiedersehen, Svenja. Ist das okay, wenn ich das jetzt alles hier so stehen lasse? Für immer?